Willkommen beim Montag, der Woche 2 meiner Snap-Week. Der Montag beginnt rot. Rot ist arm. Wie nennt man einen E-Rolli mit Kontakanschaden? Ein E-Bike. <lacht> Hi, diesmal möchte ich mit euch über Snapchat sprechen. Ich folge unter anderem Richard Gutja und Thomas Schwenke. Beides super interessantes. Ich glaube beide verwenden Cards in ihren Snapchats und das habe ich ziemlich spannend gefunden. Ich wusste nur nicht, wie man diese Bilder aus dem wie man diese Bilder aus dem Album in Snapchat reinbekommt. Und jetzt habe ich es rausgefunden, für Android gibt's Casper. Eine App. Obwohl Android viel größer ist als, äh, als iOS. Gibt es manche Apps einfach noch nicht bei uns? Darum muss man Casper außerhalb des App Stores. Ich werde in den nächsten Tagen an einer Card basteln, die ich am Beginn meiner Snaps immer bringen werde. Und ja, ich hoffe, sie wird euch gefallen. Feedback erwähnt. Platten gibt scheinbar auch in Wien gewaltige. Nicht nur in Berlin. Ich war jetzt wieder beruflich unterwegs, und zwar. Ich habe einen Accessibility-Check durchgeführt. Und zwar für Jugend am Werk. Die wollten wissen, ob ihr Büro barrierefrei ist für Kunden und für Mitarbeiter. Und somit habe ich mir Büros angesehen und die WCs. Das Ergebnis, sie haben eine sehr gute Basis, die Räume sind groß genug, und es müssen nur kleine Adoptionen vorgenommen werden. Und natürlich nehme ich euch mit, ...einlassen und dann ist im Laufe der Jahre daraus äh, also das Bestand äh, entstanden, was wir Ihnen heute auch ein bisschen zeigen wollen. Es gibt dann... ...sehen das sozusagen nur als eine Momentaufnahme. Hier sollen weitergearbeitet werden und hier sollen sozusagen Dinge, die sich bewährt haben, dann in die restlichen Filialen integriert werden. ...an der Filial von Enger beginnen über den Gemüse, frische Bereich, Kleinkost, anlagen Getränke, Tiefelprodukte, bis hin zu einem Kassensystem. Diese Kassen lassen sich nach außen schwenken, und zwar nach vorne neigen, und der Bildschirm hinten ist schwarz, mit weißer Schrift. So sieht hinter der Kasse aus. Dieser Infopoint hier, in dieser Musterfiliale soll auch blinden Menschen das Navigieren ermöglichen. Hallo ihr Lieben ihr seht, ich habe hier einen Sekt und ich fahre. Und zwar, so, ich bin hier in der, im hinteren Bereich der Bilder. Die Bilder wurden nämlich vorne zugesperrt. Es ist jetzt der offizielle Eröffnungsteil, wo auch andere Kunden hier sind. Und man kommt über den Haupteingang, man kommt über den Haupteingang nicht mehr herein, aber ich habe den Hintereingang entdeckt, durch das Lager. Die Eröffnung des Prototypenstores hier in Simmering ist nun so gut wie zu Ende, ich gehe nach Hause, und es war wirklich sehr interessant. Für mich die größte Errungenschaft in Sachen Barrierefreiheit ist die Bankomatkasse, die endlich nach außen schwingt, und auch sich senken. Generell ist auch sehr cool, die Induktionsschleifen bei der Feinkost und die Behindertentoilette. Ähm, alles sehr gute Entwicklungen und ich hoffe, dass weitere Filialen folgen werden. Natürlich darf man die Wagen, die barrierefrei unterfahrbar sind, und die kontrastreicheren Displays nicht vergessen. An dieser Stelle möchte ich anmerken, ich werde nicht bezahlt von der Pilla, um das zu sagen. Das war's heute Montag. Ich mache jetzt Schluss für euch, äh, für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht und. Frühjahrsputz im Hause Marbacher ist furchtbar aufwendig, weil es sind mindestens zwei Assis involviert. Hier steht normal mein Bett. Aber das musste weichen, weil darunter so viel Staub war und auch schon Silberfische. Also weg damit. Und sauber machen ist angesagt. Da draußen steht das ganze Klump und das Bett wird gerade gereinigt. Früher war das alles ramellvoll. Früher bringt's echt. Ich bin dabei. Sie alle sind die Superheroes 2015 und haben sich ihre Medaillen verdient. Egal ob Fußball. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum ich eigentlich nicht gehen kann, frage ich euch ein Geheimnis. Ich mich auch. Aber jetzt habe ich die Antwort! Ich habe diese Schuhe seit sieben Jahren oder so und bin erst heute draufgekommen, dass sie nicht gleich lang sind. Seht euch das an? Willkommen zum Montagswitz. <lacht> Na, ansonsten bis dahin, Baba, da, da. Und bei Wien gibt es uns die wir in einem privaten Haus unterbringen. Yeah, hu hu! Endlich! Mein Snapchat geht wieder. Ich musste leider die Casper-App aufgeben. Scheinbar mag Snapchat wirklich keine Third-Party-Apps. Ich weiß nur nicht, wie andere Snapchatter das machen mit diesen End. Anyway, ich bin da und ich bin gekommen, um zu bleiben. Heute bin ich am Designmarkt Kolibri im Magdas Hotel. Ich werde euch äh, noch ein bisschen von den Kunstwerken hier zeigen und dann schauen wir mal, was heute halt noch so passiert. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Auch einem Designmarkt dürfen Taschen natürlich nicht fehlen. es ich ein ich aber